Es ist leicht morbide, auch recht anthropomorphe, also so menschenartige an diesen Tieren, wo man sich wiederfinden kann in diesen Wesenszügen und, und eigentlich auch das Drama, was bei den Tieren passiert, aber es ist lustig. Eine kantige Persönlichkeit mit viel Humor, mit viel Verletzlichkeit, Zerbrechlichkeit, aber auch viel, unglaublich viel Stärke auch gewesen und, und für mich und ein Stück weit auch eine Inspiration. Kreative Köpfe inklusive Kunstbegegnungen, das ist das Thema der gleichnamigen Ausgabe des neuen Wir Magazins und einer neuen Staffel von dem Podcast Wir Sprechen, zu dem ich Sie, zu dem ich euch sehr herzlich begrüße. Das, was Sie eben gehört haben, war Daniel Kupferberg. Er ist zum einen Betreuer in einer Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderung in der Fürst Donnersmack Stiftung und er ist Künstler. Er lebt seit vielen Jahren in Deutschland, ist aber eigentlich Däne. Dieses Halb und Halb, diese Brücken, die er baut in der Kunst und auch in der Betreuung, in dem Zusammensein mit Menschen mit Behinderung, darüber erzählt er uns jetzt gleich in den nächsten 20 Minuten. Ola Jesch lebte als Klientin im ambulant betreuten Wohn Sie war Floristin. Sie fand auch ihren Weg zur Kunst. Und Daniel Kupferberg ist derjenige, der sie die ganzen Jahre über auch begleitet hat, sich künstlerisch mit ihr ausgetauscht hat, ihr Künstlerkollege. Oda Jesch ist 2021 leider verstorben. Aus ihren Werken haben jetzt Daniel Kupferberg, seine Kolleginnen und Kollegen, Mitbewohnerinnen und Bewohner aus der Wohngemeinschaft, einen Bildband erstellt, den wir hier auch in unseren Shownotes verlinken. Wir empfehlen beim Hören der folgenden 20 Minuten, sich diesen Bildband aufzurufen. Es ist sozusagen eine Auditur durch ein Bildband und was dahinter steht. Hallo Daniel, Hallo. <lacht> schön, dass du heute Zeit hast. Man kann gleich zugleich sagen, wir sind hier mitten im Leben. Das heißt, dein Arbeitsplatz hier in der Wohngemeinschaft, da haben wir dich jetzt hier besucht und stellen hier ein paar Fragen im Hintergrund. Äh, die Menschen, die hier wohnen und die hier auch arbeiten, und die haben gerade den Tisch gedeckt und die essen gerade Mittag. Und wir haben mhm. uns zurückgezogen, weil wir nämlich über Grund sprechen wollen. Bleiben wir aber noch ein bisschen bei deinem ersten Beruf. Du arbeitest, wie gesagt, hier als Betreuer und gleichzeitig bist du auch Künstler, der in den letzten Jahren auch international ausgestellt hat? Mhm. Du bist halb Däne, hast du gesagt, mhm. und halb Deutsch. Also immer mhm. dieses halb-halb. Mhm. Ist das so ein Muster? Zusammen für dich beides, die soziale Arbeiten und als Künstler arbeiten? Würde ich schon sagen. Also mir ist auch in meiner künstlerischen Praxis auch wichtig, zusammenzuarbeiten. Mir ist wichtig, überhaupt, also auch diese Idee von Brückenschlag. Weil ich also mit meiner Familiengeschichte und auch in meinen Interessen geht es immer wieder um, wo Sachen sich, sich verbinden. Sprache, Text, Soziales, Individuelles. Also es, das finde ich alles super spannend und für mich ist es eigentlich weniger Ausschlusskriterium, sondern eher so, so eine Art Lebenshaltung. Dieses Rückenbauen findet sich das auch in deiner eigenen, deinen eigenen kreativen Schaffen auch wieder? Zu würde ich absolut Kunst? so sagen, ja, ja auf okay. jeden Fall. Genau, zu deiner Kunst kommen wir gleich. Ich würde gerne anfangen, und zwar, das ist ja auch die Idee, weswegen wir dich auch so super gerne für diesen Podcast heute haben wollten, ist mhm. eine besondere Begegnung in deiner Arbeit, die hast du gefunden hier in der Wohngemeinschaft mit Menschen Menschenbehinderung. Das war eine Frau, die hieß oder Jösch. das ist eine Klientin gewesen mit künstlerischer Kreativität. Ich spreche von ihr in der Vergangenheit, weil die hast du zum einen bis zu ihrem Tod begleitet. Mhm. Und du hast mit ihr zu ihren Lebzeiten auch künstlerisch auch gearbeitet. Mhm. Und zu ihren Gedenken hast du ein Bildband mit ihren Arbeiten kreiert. Diesen Bildband, den gibt es auch als PDF. Und wir überlegen auch, ob wir das in dem Beitrag, in unseren Shownotes auch verlinken, dass man sich das auch angucken kann. Mhm. Weil ich finde es immer schwierig, über Kunst zu sprechen und gar nicht zu sehen, mhm. worüber reden die denn. Das mhm. versuchen wir jetzt aber trotzdem ein bisschen zu beschreiben. Du hast in diesem Bildband, hast du einen Brief also, eine Art Nachruf an Ulla Jesch geschrieben. Der beschreibt schon den Kontakt, den du als Betreuer von Ulla Jesch, als ihr Künstlerkollege, so hast du dich da ja drin bezeichnet. Mm. Das gibt es ja eindrücklich wieder. Beschreib mal, was hast du in diesem Nachruf geschrieben? Also, was war das Besondere in dieser Verbindung zwischen dir und deiner Künstlerkollegen, Ulla Ja, das ist eine, wirklich eine langjährige Beziehung, die ich Frau Jesch Gepflegt habe. Oder das, also, wir haben uns kennengelernt 2009, als ich in der Stiftung angefangen habe. Ich bin tatsächlich zur Hospitation als allererstes in dieser WG gewesen und da war Frau Jörsch auch tatsächlich dabei. Und die ist halt eine, eine sehr, soll man sagen, so eine, eine kantige Persönlichkeit mit viel Humor, mit viel Verletzlichkeit, Zerbrechlichkeit, aber auch viel, unglaublich viel. Stärke auch gewesen und, und für mich ein Stück weit auch eine Inspiration in, in ihrer Art spielerisch zu bleiben, Leichtigkeit in Bezug auf schwierigen Themen eigentlich auch zu finden, sowohl mit ihrem eigenen Leben, wie auch in, in Beobachtungen von Sachen in ihrem Umfeld oder, oder überhaupt zu Menschheit, Mensch-Natur, Thematiken, hat sie sich meiner Meinung nach immer wieder bildlich, textlich stark sich zu positioniert. und ich, habe immer große Achtung für, für sie als Künstlerkollegin eigentlich auch gehabt. Also 2009 habt ihr euch kennengelernt, die frühesten Bilder, die ich entdeckt habe, in diesem Bild waren, die sind von 2000, das mhm. heißt sie ja schon Jahre auch vorher gemalt. Wie mhm. konnte man sich das vorstellen, also woran erinnerst du dich so an der ersten, sage ich jetzt mal, künstlerischen Begegnung? Hat sie dann einfach Bilder von sich gezeigt, so, ähm, schau mal Daniel, das habe ich gemalt und ich habe mir das und das dabei gedacht mhm. und du hast was dazu gesagt oder wie, wie, wie, wie funktioniert das? Na, die, die WG war schon immer so eine, so eine Art von Ausstellungsort für sie auch, so, okay. also da, es hingen immer Bilder von ihr hier und ja. es wurde immer auch schön gepflegt und und auch gewürdigt, dass es auch manchmal neue Bilder von ihr gab. Darüber haben wir gesprochen, da hat sie auch immer wieder, also sie war ja immer so eine Sprachgewandte auch, das ist ja auch ein Teil von ihrem Ausdrucksspektrum, war ja nicht nur bildlich, sondern es war ja auch wirklich die Sprache und Sprachspiele und das widerspiegelt sich auch in ihren Bildern und ich glaube, darüber haben wir ganz stark auch einen Zugang gefunden. Wir haben uns dann hingesetzt, Malutensilien ausgebreitet und dann haben wir einfach losgelegt. Manchmal haben wir uns größere Bilder vorgenommen. Da haben wir zum Beispiel ein großes Bild, was noch im, im, im Wohnzimmer hängt. Ein altes Bild, was sie nicht mehr mochte, hat sie mit mir zusammen überstrichen und hat sie das neu bemalt. Und da kamen halt die Geschichten immer so peu à peu. Die sind eigentlich beim Machen entstanden, würde ich sagen. Die Wörter, so diese Spickzettel, die sie mhm. auch geschrieben hat und wo mhm. ihr, die auch Ideen waren für Bilder. Manchmal marschieren diese Wörter mit aus Bild, was ich immer ganz schön finde, weil sowohl ein Podcast wie auch ein Wir Magazin, äh, wir beschäftigen uns mit Worten. Und mhm. hier mit Kunst ist für mich so eine schöne Symbiose von beiden halt. Also wann mhm. kam ein Spruch mit aus Blatt und wann war es eigentlich nur eine Bildunterschrift? Was gab das so spontan entschieden, wie es gerade passte? Ich glaube eher das Letztere, genau. Ich habe den Eindruck gehabt, also es ist immer stark prozessuell gewesen, immer auf dem, auf dem einzelnen Bild, auf dem einzelnen Werk, individuell sozusagen entstanden, aber es gab schon so eine starke narrativen Ader bei ihr, dass sie immer Sachen erzählt hat und es war immer so, diese Bildfindung war auch eine, eine sprachliche Bildfindung, also die arbeitet ja mit, zum Beispiel mit Tieren, die menschlichen, fabelwesenartigen Charakteristika, Vorzufinden sind, die arbeitet mit, mit Landschaften. Wenn du mich so fragst, glaube ich, gab es mindestens zwei Modi, in der sie gearbeitet hat. Es also ist einmal aus dieser erzählerischen, fabulierenden und einmal, wo sie eher, also gerade wo sie so eine Landschaft oder eine Blume gemalt hat oder so, dann geht es vielleicht eher um so etwas Stimmungsartigeres und dann ist es dann weniger sprachhaft. Da kam dann vielleicht eine Figur dazu. Gibt es ja zum Beispiel das Bild von dem Kaktus? Wo sich dann Schmetterling draufsetzt. Aber erstmal, glaube ich, gab es den Kaktus. Und das sind es erstmal so schwieriger in Wörter zu fassende Gefühle, die sie dann vermittelt. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich ihr Unrecht tue, indem dass ich das so zweiteile, aber ich glaube, da ist eine Tendenz auf jeden Fall drin. Sie malt gerne Tiere, sie malt auch Landschaften. Und es ist immer etwas Besonderes dabei. Also zum Beispiel Tiere, ich sag mal, irgendwie ein Pferd, das hat eine Dauerwelle. Sie ist einfach nur irgendwie. <lacht> Dass ein Pferd gemalt ist und Dieses Pferd hat eine Dauerwelle. Ist das so ihr Humor gewesen? Absolut, ja. absolut. Das ist ja, das ist ja dieses verspielt. Also die ist ja ganz stark von dem Heinz Erhardt auch inspiriert. Deswegen haben wir ja in dem im Buch ja auch äh, ein, ein, ein Heinz Erhardt Gedicht mitgedruckt, weil das konnte sie auswendig. dass sie immer wieder erzählt. Auch andere Gedichte von ihm, weil sie sich glaube ich auch darin wiedergefunden hat. Also das ist ja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 Hat sie sich selber als Künstlerin gesehen oder war das für sie ein zu schwerer Begriff? Das ist eine wirklich gute Frage. Ich glaube, also es haben ja Kolleginnen und Kollegen hier in der WG stark für gemacht, dass sie vor ein paar Jahren in der Villa Donnersmark, für also fürst Donnersmark Stiftung, eine äh, Ausstellung hatte. Und ich glaube, das hat sie sehr bestärkt darin, sie, also in dem Selbstbild, ob das jetzt wirklich als Künstlerin, wie das jetzt so, gesellschaftlich definiert wird wirklich so der fall war kann ich schwer sagen aber ich glaube das hat auf jeden fall sie bestärkt darin dass ihre, ihre kreative würde ich sagen künstlerische ader auch einen wert hat das ist andere interessierten dass man es auch genau. sehen wollen dass es wert ist ausgestellt zu werden sozusagen. genau und deswegen ja auch der buch das noch mal zu würdigen dass wir die sie gekannt haben und ihre bilder welten schätzen sie auch als Künstlerin würdigen. Ich hatte ja eingangs gesagt, sie ist letztes Jahr verstorben. Aus dem Vorgespräch weiß ich, dass du sie ähm, im Hospiz auch betreut hast und hm. ihr bis zum Schluss eigentlich auch gemalt. Mhm. Also, es ist eine sehr eine sehr schöne Vorstellung eigentlich so, ne? Irgendwie so der Übergang von dem auf Tod äh, zu Leben zum Tod und man malt dann waren diese Bilder anders oder war so dieses Malen, dieses vertieft sein im Malen war das was anderes? Es war ein eine Kontinuität von der Art, wie wir sie kannt, also wie ich sie kannte, davor, dass sie terminal krank wurde. Ja, es, es war ja auch ein, ein, ein Festklammern an, an dem Leben, die war ja immer eigentlich lebensbejahend. Und das steckt ganz stark in dem, was ich da wahrgenommen habe, was wir da zusammen gemacht haben. Sie wollte leben, sie wollte den Humor, sie wollte die Tiere, sie wollte Freundschaften, sie wollte die Menschheit, äh, sie wollte Schönheit. Daran hat sie sich auch, glaube ich, nicht festgeklammert, aber auf jeden Fall darauf bestanden. Das war ja einfach wichtig. Ja. Also das heißt, also sie hat ja auch vorher, sie hat mit Behinderung gelebt. Inwiefern hm. spielt dieses eigene Leben, die eigene Auseinandersetzung mit Behinderung, hat das bei ihr eine Rolle gespielt in den Malen? Also es gibt ja auch Künstler mit Behinderung, die sagen, dass ich erst durch meine Erkrankung, erst durch meine Behinderung, dass ich erst überhaupt den Zugang gefunden habe zu wissen, wie ich mich ausdrücke, zum Beispiel im Malen oder überhaupt in so kreativen Schaffen. War das bei ihr genauso? Wie hast du das vorgenommen? Mir fällt jetzt nochmal ein, dass sie ja Floristin vor der Erkrankung war. Ach so, okay. Und äh, also Nicht vor der Erkrankung, vor, vor ihrem Unfall, kann man schon so sagen. Und das, also sieht man ja auch in ihren Bildern, Natur, aber auch Blumen, Blumengestecke, äh, Sträuße spielten kontinuierlich in ihrem Leben eigentlich immer eine Rolle. Also wir haben ja auch immer wieder hier am Kanal, wo die WG sich befindet, ja auch Sträucher gepflückt, also gerade jetzt, jetzt auch gerade die Jahreszeit, Frühlingsgesteck mhm. und was dann in der Wohnung in der Wärme dann aufgeblüht ist, also das war ja alles eher ein, eine Herzenseingelegenheit und ich sehe eigentlich ihre, ihre, ihre Bilderschaffen im, im Kontinuum davon, also das, hat, das hängt zusammen. Diese, diese, diesen Bedarf eigentlich nach Schönheit, nach Sachen, die wachsen, nach Lebendigem und von daher würde ich sagen, da ist eine Kontinuität. Ich kenn, kannte sie ja erst seit 2009, von daher kann ich schlecht sagen, wie das vor ihrer erworbenen Behinderung gewesen ist mit der Kreativität, aber die, was ich nur sagen wollte mit, mit ihr Zugang zu Pflanzen, zu Blumen, es gab schon Zugänge, das ist nur die Frage, wie sie das früher ausgedrückt hat, das, das kann ich schlecht sagen. Ich sehe auf jeden Fall eine, eine Kontinuität. Sie ist nicht die einzige Klientin, die künstlerisch tätig ist, die du hier kennst in der Stiftung. Mhm. Es gibt ja noch andere. Mhm. Kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen? Also was erlebst du da bei Menschen mit Behinderung, die künstlerisch tätig sind und wo du, weil du selber Künstler bist, vielleicht auch was entdecken und auch ein bisschen mit unterstützen kannst, fördern kannst? Ja, also ich, ich sehe... Kunst und Kreativität eher als so ein fließendes, eine Gratwanderung. Und das ist ja auch eine Frage von Selbstdefinition und, und gesellschaftliche Definitionen. Und ich habe halt auch viel von dieser Aussage, ich glaube von Beuys, ja, jeder ist ein Künstler, also jeder hat Kreativität mhm. und kann gestalten. Es ist immer nur die Frage, wie das umgesetzt wird und ob das auch ein, aus aktuellem Anlass, ob man konstruktiv mitgestaltet oder eher destruktiv gestaltet. Aber bei Klientinnen und Klienten auch hier in der WG nehme ich mir auch echt gerne Zeit, dass man eben über Sachen spricht, Lieder singt, auch mit manchen male ich auch jetzt verstärkt tatsächlich seit seit Frau Jörsch gestorben ist, die jetzt einen Zugang viel stärker jetzt gefunden haben, vielleicht auch in Aufarbeitung von einem Verlust von Frau Jörsch. Eine Klientin ist, ist, ist unglaublich handwerklich begabt und, und hat darüber Zugang und wir haben dann ganz viel über, über das, was Sie in Ihren Nähgruppen zum Beispiel hergestellt hat, gesprochen, also wo das auch auch Richtung so Kunsthandwerk geht. Es gibt eine Klientin, das fiel mir gerade ein, als du von der Ausstellung von Ulla jescheneb wilder gesprochen hast, und zwar Petra Schönwitz, das ist ja auch eine Klientin, die hatte mhm. auch im Ambulant betreuten Wohnen, die hat auch im Rahmen dafür fürst donnersmarkt stiftung auch ausgestellt und das haben wir auch im Wir-Magazin auch porträtiert, schon vor ein paar Jahren mhm. und da habe ich nochmal nachgelesen und sie hatte nämlich nochmal gesagt, dass sie findet, dass sie erst durch ihre Erkrankung künstlerisch aktiv geworden ist. Mhm. Sie wüsste sonst gar nicht, dass sie eine Künstlerin ist, das hat sie gesagt. Mhm. Fand ich ganz interessant und Dadurch, dass du halt eben beide Welten kennst, wollte ich insofern fragen, was du von dieser Beschreibung hältst, ob du da das so teilen kannst. Ich glaube, das ist unglaublich individuell, ja, ne? wie die Leute zu, zu ihrer Kreativität oder künstlerischen Ader oder dazu kommen, dass sie was ausdrücken wollen, finden. Und es gibt ja auch so unterschiedliche Ausdrucksmöglichkeiten, die man sich bedienen kann. Bilderfindung ist eben, ist eben eine Art. Und ich habe das immer wieder gehört, gerade dass Leute, die zum Beispiel psychisch erkranken oder traumatischen Erlebnissen ausgesetzt sind, irgendwie Einschnitte im Leben plötzlich, die irgendwelche Türen, Fenster gehen auf bei denen. Oder es macht plopp. Andere Leute fangen von Kindesbeinen damit an. Andere Leute wiederum müssen das ganz, jahrelang dran arbeiten. Das ist teilweise auch meine Geschichte, dass ich als Kind unglaublich gerne mich ausgedrückt habe und dann jahrelang das irgendwie nicht wollte und dann später wiedergefunden habe. Jeder Mensch ist ein Künstler. Nun rennt nicht jeder rum und sagt ich von sich selber, ich bin ein Künstler oder ist künstlerisch tätig. Ja. Oft ist man so in seinem Leben oder in seinen ganzen Sachen so verhaftet, auch so kopftechnisch, dass man jetzt nicht dahinsetzt und sehr kreativ ist. Und es gibt wiederum auch Menschen, die sagen, dadurch, dass ich eh schon aus dem Leben gerissen bin, sehe ich auf einmal anders aus dem Leben und dann, bin auf einmal dann kreativ. Also ist dir das sowas auch begegnet schon? Hier in der Arbeit, hier mit Menschen mit Behinderung. Es ist auf jeden Fall etwas, was man auch fördern kann mm. und auch Zugänge zu verschaffen kann. Also jetzt habe ich in, in Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nicht so viel gearbeitet. Ich habe dann doch immer wieder irgendwie gemerkt, wenn man sobald eine gewisse Ruhe einkehrt, die richtigen Umstände für richtig sind und auch so ein Freiraum gegeben wird, kein Druck dafür. Ich glaube, Kunst entsteht nicht unter, mit, mit so Außendruck du musst jetzt das und das und das machen. also kann ich auch nicht mit meinen Klientinnen umgehen. Das muss immer aus einem aus einer eigenen Bedarf heraus entstehen. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Insofern bleibt es eine Mischung. Also, also wenn ich merke, dass jemand könnte das, dann vielleicht kann ich das irgendwie über so ein bisschen Fixfaxereien schmackhaft machen. Jetzt fangen wir mal an zu malen, aber es kann den richtigen Tag erwischen und den falschen Tag. und Manchmal kommt dabei nichts raus. <lacht> hat man eher Druck ausgelöst und dann ist es erstmal nichts machen für ein paar Wochen. Also es kann auch nach hinten losgehen, aber es ist auch möglich mit so ein bisschen Geschick und Timing. Musikalität sage ich auch gerne dazu, dass man auch das fördern kann. Leben mit Behinderung ist sehr unterschiedlich, aber ist auch eine Welt für sich. Inwiefern hat sich das auf dein künstlerisches Schaffen auch ausgewirkt? Hat das dich auch beeinflusst? Ich glaube ganz stark. Ich bin immer noch nach über zwölf Jahren in der Stiftung dabei, das, das aufzuarbeiten, diese, diese Konfrontation auch mit mich selbst. Was heißt es, Sachen wahrzunehmen? Was heißt es, Sachen ausdrücken zu können, Zugänge zu haben? Also es ist jetzt eine Sache, die mich ganz stark durch die Arbeit auch beschäftigt hat. Ich würde nicht sagen, ich habe darauf schon Antworten, aber das tut auf jeden Fall ganz starken gedanklichen Input mir geben, in der Reflexion alleine, wie ich über Schaffensprozesse, über, ja, über die Welt, über, über was es das heißt, Mensch zu sein, nachzudenken und ja, in, in der Bemühung, das, das menschliche Wesen irgendwie zu verstehen ja. ist, hat es auf jeden Fall nach über ein Jahrzehnt den Beschäftigung, mit, das, das wäre auch komisch, wenn es nicht mich prägen würde. Es gibt Einsatzpläne, das heißt, du bist in Wohngemeinschaften, ja. du arbeitest am Land betreuten Wohnen und wer Zugang zu Kunst oder kreativen Schaffen hat, der findet dich und du findest sie. Wie findet ihr euch? Zufall. Also ich habe das nicht gezielt aufgesucht. Hier mit euch, das hat sich wirklich so ergeben. Und manchmal denke ich auch so, ja, ich könnte ja auch mehr proaktiv irgendwie Leute aufsuchen, aber eigentlich mag ich es ja auch andererseits, dass die Sachen sich ergeben aus dem Weg, den man sowieso irgendwie geht und, und dann begegnet man sich und man begegnet sich nicht oder man begegnet sich später oder so. Aber jetzt, wo, wo Frau Jösch nicht mehr da ist, dann freue ich mich natürlich über jeden jede andere Möglichkeit. Situationen oder so einen künstlerischen Austausch zu spüren oder irgendwie auch das Gefühl einfach zu haben, ich kann da was mit auf die Wege geben. Hm. Vielleicht jetzt noch mal zum Abschluss, kannst du noch mal beschreiben, Kunst ist ja noch viel mehr, also worauf hm. hast du dich spezialisiert? Ganz kurz gefasst würde ich sagen, es ist eine Art von Intermedialität, also ganz viele verschiedene Medien, okay. die zusammenspielen bei mir. Also ich arbeite gerne mit dem eigenen Körper. Ich arbeite mit Performance, ich baue Objekte die ich trage, die ich ausstelle, zeichne. Ich arbeite, wie erwähnt, auch mit anderen zusammen. Ich arbeite mit Musikerinnen, Künstlerkolleginnen zusammen, Tänzerinnen habe ich zusammengearbeitet und mag das ganz gerne querbeet. Also wie wir auch vorhin auch kurz angesprochen haben, dieses Brückenbauen. Ich, ich finde es ja gerade spannend, verschiedene Sachen zu machen. Und die Sachen kehren ja wieder. Das ist ja nicht so, da mache ich eine Sache, an einem Tag und dann mache ich am an anderen Tag was ganz anderes und die Sachen hatten nichts miteinander zu tun mhm. passiert ja ganz viel in dem Wechselspiel und manchmal kommen dann plötzlich auch Sachen zusammen wo das eine Mischung ist bei Frau Jörsch ist es ja auch eine Mischung die hatte die Sprache und das Bildliche zusammengebracht und das ist weder das eine noch das andere sondern das ist das was es dazwischen wird und so würde ich vielleicht auch meine Kunst und ein starkes Bild dafür auch irgendwie für beschreiben wollen dass das passiert dazwischen mhm. <lacht> sozusagen und die Thematiken wandern auch, aber die sind immer wieder präsent. Also da geht es um innere Befindlichkeiten. Wie geht es mir? Wie geht es mir in der Welt? Wie beobachte ich, wie Leute miteinander umgehen? Wie beobachte ich Tiere? Da ist auch ein ganz starker, starke Parallele zu der Art und Weise, wie, wie Frau Jösch auch die Welt gesehen mhm. hat. Aber wie sehe ich auch durch das Tier mich selbst. Das Tier es bleibt ja nicht das Tier, sondern es ist, hat ja, es ist immer eine Widerspiegelung von uns Menschen. Und diesen Bezug finde ich halt super spannend, persönlich auch. Ich finde es auch spannend. Ich merke insofern auch, dass ich selber kann überhaupt nicht malen, zum Beispiel, aber über Kunst reden macht unheimlichen Spaß. Deswegen habe ich das sehr <lacht> gefreut. Ich danke dir. Ja, vielen, vielen Dank für die Gelegenheit. Das war der erste Beitrag von Wir sprechen. In der nächsten Folge in zwei Wochen geht es natürlich wieder um inklusive Kunstbegegnungen. Da besuchen wir Künstlerinnen und Künstler des Kunstwerks Blisse in Berlin-Wilmersdorf in ihrem Atelier und lassen uns erklären, warum man mit der linken Hand genauso gut zeichnen kann wie mit der rechten und wie anstrengend es ist, eine Ausstellung vorzubereiten. Und wir freuen uns auch bei dieser Staffel natürlich über Ihre Likes und über Ihre Kommentare. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.